Ich möchte eine kleine Geschichte zeigen, die schon für Kinder ab zwei Jahren zu spielen ist. Sie drückt die Stimmung von Geborgenheit aus und in der Regel bei traumatischen Erlebnissen geht die Geborgenheit verloren und kann so wieder genährt werden. <lacht> Hühnchen Gagaleier legt große weiße Eier. Gaga legt. Gaga legt. legt. Drei große Eier legt Gagaleier. setzt sich drauf und brütet brav, brütet tags und nachts im Schlaf. Gluck, Gluck, Gluck. Genau gerechnet nach drei Wochen hört man's in den Eiern pochen. Poch, poch, poch. Poch, poch, poch, poch, poch, poch. ist entzückt. Alle Küken sind geglückt. Glück, Glück, Glück. Küken machen piep, piep, piep. Kakalaya hat sie lieb. Küken machen piep. Kalaya hat sie lieb, hat sie lieb, hat sie lieb. Mm -hmm.